Hey, Sternkapp okay, ja, die machen wir fertig so, jetzt wieder voll durch diesen <lacht> ja, aber du bist erster fällt mir nicht so bin ich nicht schneller als jeder andere weil du auch etwas leichterer charakter bist als ich ich glaube du hast du hast mehr beschleunigung der gab schon in dem Spiel. Ja. Ich habe irgendwann gepackt, glaube ich. Ja. Ich hab bloße Blöte. Beach. Dead. Mario. Mario, Mario! Ich habe teilweise keine Kontrolle! Müssen wir irgendwann hier Crash Team Racing spielen. Viel besser, ey. Oh Gott, <lacht> da bin ich überhaupt nicht gut. <lacht> das ist ein Spiel, mit dem ich aufgewachsen bin. Das ist eine ganz coole Bananenlage wollte dass du da ausrutscht nicht über die Schlucht kommt nein oh Musik wenn du bremst wenn wenn das erscheint dann kannst du halt ähm, halt verhindern dass du ausrutscht so wie jetzt hallo hm. holen sie mich ein warum Ich wurde einfach auch hochgebeemt. Hochgebeemt. Ich oh, bin noch mal Items hier, müssen den ersten holen. Muss mal jemanden Blitz ein oder so, ein blauen Punkt oder so. weiß ich. Ich hab schon wieder ein Item verpasst. Die holen mich einfach allein, Noch überhaupt nicht. Ich habe schon wieder ein Item verpasst. Oh. heute mach doch mal was. Ich hab schon wieder ein Item verpasst. Warum verpasst du alle Items? Warum geht das Grinden hier so schwer, Weil es ist Driften. Ja, Driften. Wer ist da, eigentlich ey. Paul? <lacht> Was ist denn mit Carsten los? <lacht> ja. wer ist er überhaupt die anspielung nee, ich sage einfach nur so, wer ist <lacht> Paul? Wie So ein Video von so einem Typen mit dem Namen ja. Carsten, er wird einfach von jemandem, <lacht> ja. irgendwie vor der Kamera, wird von irgendjemandem gerufen, auf einmal rennt er irgendwie voll zu den los, ey. Ja. In der Kommentator von dem Video ist einfach noch was Das <lacht> <Vielleicht, lacht> hätte der Erzähler noch nicht mal irgendwie eine Ahnung, was los ist. <lacht> ich weiß, oh Gott. Ja, guter roter Panzer. Oh, wieder roter Panzer, gut. Oh Gott, ey, jetzt bin ich. Ah oh mein Gott! Oh, nicht treffe ich die ganze Zeit, okay. Nee, <lacht> mich hast du gerade getroffen. Ich bin gerade gerade ganz blöd hängen geblieben. Aus dem Weg! Er hat eine Welt zu retten. Oh, blauer Panzer. Jetzt gerade noch. Ich wurde von meinem eigenen blauen Panzer getroffen. Das, gibt's wie jetzt nicht, das Wie konnte das denn passieren? Jetzt um die Ecke gefahren, Durch. Du ich ah. eines klar. Ey. <lacht> Der ist um eine Ecke gefahren und ich bin auch um diese Kurve gefahren. Und der, der ist irgendwie der langsamer kann. um die Ecke gefahren als ich und hat mich getroffen. Wow. Hey. Okay. Donkey Okay. Oh, voll drauf. Ja, wir haben es drauf. Oh Gott. Oh, oh. Oh, so oh. Was? Zum? Ich geh schon wieder fest. Was zum? Äh, äh. Oh, oh mein Gott! <lacht> Was ist mal Keine von der, Ahnung. Ein bisschen von der Level gefallen. <lacht> das ist ja so hart fair. Donkey Kong hat es nicht erwischt, weil er unsichtbar war! Nimm das! <lacht> oh Gott! Was ist mit dir passiert, mein Junge? Real. Ach man. Guck mal, was? Oh. oh mein Gott! Luigi! Bin mich überhaupt nicht in kontrolle nein pinguin pingi ah! oh. Oh, nee. item will ich nicht jetzt will ich da jetzt kann ich ja nirgendwo mehr runter nein. nein nein ihr großen pinguin aus mario 64 Ich das nächste Mal mario 64 spiele. Ich äh, erinnere mich, hm, mich daran, an das kleine Pinguin Baby den Abgrund runter zu werfen. Ich auch hm. halt Warte, ich werde das Spiel nie wieder an. Das stimmt, das hat es mir erzählt. Ah. Ah, oh, können die mal leise sein bei mir? Muss schon wieder so ein Fußmarsch durch meine Straße laufen. Raus mhm. aus meiner Straße! Äh. Oh, ich, ich, ich, hoffe, nicht. ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme. Ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme. Oh mein Gott. Ich bin dritter. Mhm. Oh mein gott Zip da, ey. das denn passieren ich weiß es auch nicht mal auf den kampf werden wir nicht gewinnen wer nee, wir sowas von nicht gewinnen bin ja gerade nur vierter okay royal Raceway. jetzt müssen wir was reißen Oh, ich bin mitten im Bowser reingefahren, ey. Das musst du nicht machen, Junge. Oh, jetzt hat er mir ein Item weggenommen. Oh. <lacht> <lacht> so bin ich mit dem Stern nicht schnell genug, ey. Ja, stimmt. Die Klippen haben Plus-Schwerkraft. Keine Ahnung, warum die Plus-Schwerkraft haben. Das, das, das holst du nie mit ey. Was über die Rampe? Wow! Oh, nein! Ah, oh, jetzt habe ich die Rampe verpasst, ey! Jetzt musst du zurückfahren. Allein nein! Da, das <lacht> <lacht> Was ist das denn? Ey? Du schaffst das! Ah! Oh das ist schon best auf Wert. Aber wie gesagt, guckt euch den ganzen Bart an. Tisch, Tisch. Irgendwas geil. ich mal anders aus einen Stern. Und der Stern ist eigentlich gar nicht schlecht, ey. Der tue ich nie wieder eine ey. Ach, Bart. Mal, wie weit ich entfernt bin, ey. Holt schon auf. Ja, fast Ich habe mich mal <lacht> ein das gibt's nicht, oh, oh nein, scheiße, hast du das gesehen? Nee, nee. Was denn? Ich bin gerade gegen diesen Berg geknallt oder gefallen, und dann in dem Moment kam Doki so auf mich zugeflogen in meine zwei roten Panzer rein. Ich meinen eigenen roten Panzer getroffen. Das war toll, das ist toll. Toll. Ich auch nur so, irgendwie. Ich meine, du hast sie bitter nötig. Ich will, ich will sie nicht reindrücken oder so. <lacht> Versteh mich nicht falsch. Oh, <lacht> das ist einfach zu schnell, man ja, wir sind ja auch in Sonic Speed. Ist er, dritte oder vierte? Äh, was? Äh, die dritte Runde. Ja. Ne, ich meine, äh, Cup. Äh, ich habe es. Ist äh, der dritte Cup. Rennen. Äh, drittes Rennen, ja. Erster. Juhu! Warte, ich bin... Ey. Du schaffst es, ich glaube an dich! Ne, ja, irgendwie nicht. Ja, ich meine, du kannst dich kannst nicht mehr aufholen, aber ich bin zuversichtlich, dass du es ins Ziel schaffst. Oh, ey. Boah. oh mein Gott. Was ist das? Das ist Mario. 60 <lacht> Oh mein Gott. <lacht> ah, schon ein bisschen zu Charakter, ey. <lacht> hey, du bist im Ziel angekommen. Ja. <lacht> Gratulation! Okay. Oh, oh Bowser ist fest, Dom. Und Bowser ist direkt vor mir ich was passiert ey. welche ja. ironie ja das ist voll unfair uh. ist das ja donkey kong country The return oh mein ah. Nein. also ich, ja, ich habe mir den wien den spiel angesehen dahin da stand eindeutig mario kart drauf oh mein gott ja, luigi hat gerade den bomb zerstört ey eine Million Einzelteile. Mal bitte auf weil ich mir mal ein anderes, aus der Achter sehen. Bleibe ich auch nur an der Wand hängen? Ah, oh. oh, okay. Warum werde ich umgedreht? Na, warte du. <lacht> Na. Oh mein du nicht God. zu heiß baden? Warum hab ich ihn zugestimmt, ey? <lacht> da? Wir sind Wir sind natürlich... Ja! Weiß ich weiß was, was passiert ist. Es ist einfach passiert. Ah, da kommen drei rote Panzer. Ja. Sie kommen ja. auf uns zu. Nimmt das Forms. Aus dem Weg. <lacht> Geil, das, ey. ich kann so ein Blitz oder so bekommen. Ich hab's so am dritten geschafft, aber den Kampf, wenn wir nicht gewinnen. Oh, ich habe das schon wieder verpasst. ausgezeichnet ah. Hm. Ah. Ah, es hat nur für den dritten gereicht sondern eine siegespräunung ja ja diesmal auch von der anderen perspektive also nur von der bronze seite bronze wenn die anderen beiden kaps haben so gut angefangen warum nicht der hier ja irgendwie schon ne Wir sind doch schon bei 42 Minuten. Muss ich wohl doch in der Mitte irgendwie schneiden? Ja, ja da ja, kommen wir. Wir so auch den letzten Cup durch. Huh? Ich hab's dir ja gesagt. Okay. Oh Gott. Ja, das ist auch eine Rainbow Road dabei. Das dann auch halb also, furchtbar aus. Ach, Bart. Ich habe jetzt ein eigenes Schiff. Oh mein Gott, war eigentlich nicht Da kam Pigeon der rotpanzer ist direkt nach unten irgendwie gelandet ey. irgendjemand ist voll nach rechts gewogen gerade <lacht> ja, das war tot <lacht> oh Gott. nein mario ja aus dem weg oh, und gemacht ja geniesiert werden ja. Ich schon wieder ein also so wie hier items passen, Peach. Au. Au. Mir hilft die Dinger hier ja. kommen aus dem Dschungel. Ja, ich mache ja, es okay. Hier von unserem Gras runter, das ist unser Gras. Es gehört uns ganz allein. Also, war geile Abkürzung. Das Schiff ist im Weg. Okay, Wir sind durch ein Schiff gefahren. Ja, das passiert. Wir sollen ja doch höher machen. Wir gehen so schlecht im Programmieren sein. Ah, gib mir ein Item. Halt, ihr, halt jemand mal den Klempner auf. Nein, nicht den Klempner, den da ganz vorne ist. Äh, welchen kleppner Den grünen oder den roten? Ja. Welchen denn? Ja. Der wer? <lacht> Sie sich, äh, sich schon klarer ausdrücken. Warte, mein König, mein Sohn oder. Warte mal. Mein Planeten, ja, mein my, Sohn my oder son, ich. Uh, my son, the planet, or me. Yes! yes. <lacht> Freaking smart ass. Du bist klug, Scheißer. Ja, genau, blöder bist doch klug, ah, Ich bin wieder. After, Wie ist das passiert? Ich glaube, Hans hat schon die alle. Komm und schnapp sie dir. Schnapp sie dir alle. Komm und schnapp oh, sie dir. Komm okay, okay. und schnapp sie Auch Pokémon, auch Pokémon Stadium 1 und 2 kommen auch äh, hier hier für raus. Das wäre auch interessant, ich sag. Ja, aber leider, leider müssen wir dann mit Leib-Pokémon kämpfen. Langweilig. Ich. Ja, wir können dann gerne auch ein paar Puppen kämpfe machen wenn du möchtest ja. darf sich so so, so so so nah daran gehen es wäre es Ding wär, wenn ich in die eigenen ja. treffen schon passiert also ich weiß aber ich hätte ich hätte dann nur umso mehr gelacht weißt hm. du hm. Komm, jetzt kommt deine Stecke. Eigentlich müsstest du Heimvorteil haben. Aber ah, warte Moment, jetzt sehen wir gar gar nicht, wer Erster ist. Oh. <lacht> <lacht> bin ich einfach nicht, ja einfach also. oh, Mann. Er fürchtet den Zorn des Danilo, LP. Bis das? Ich war falsch gefahren, aber egal. Ja, uh, Hat die Klappe geklebt, ah! Pilz. Und ah! ah! oh, die Animation dauert ja. so lange, Ja, was soll ich denn sagen? Ja. Oh. Ich bin nicht mehr. Ja. Aha. Mhm. Moment, ich entfernt War so viel besser damals oh. ah. okay die stadt sind neu das sind ist Eagle, ja oh, oh mein gott donkey kong hat luigi gerade voll runter gestoßen okay, ich glaube irgendjemand habe ich gerade runtergestoßen. Nein dann fliegst du selber runter. da Kito muss sich so denken, so... Oh Mann, schon wieder. jemand ist hinter mir. Irgendjemand kommt nicht mal voran. Das ist cool. Ausgezeichnet. Mal an, der Mann. Er geht gar nicht, vor der sich nicht mehr. ich Er bewegt Ich weiß, dass es sich nicht bewegt. Ich sehe es auch. dass jemand tot. Ah doch, no, jetzt bewegt er sich wieder. Was <lacht> ah, Oh Gott, doch, ist die Verbindung jetzt so, so instabil. Oh mein Gott, nein! <lacht> oh Mann! Oh, habe ich das denn hingekriegt? Wow, da ein Stern. Ah. Okay. Wer ist denn jetzt der Letzte? Ich denke mal Luigi, Luigi? Ne? Ich denke auch, dass es Luigi ist. Ich bin gespannt. Es hm. ist Luigi. Oh Gott, Boardwalk. Da habe ich jetzt ja, da habe ich jetzt ja Bock drauf. Ja, oh. oh, ich sehe noch die Leute. Oh. Das gibt's, da kann ich eh. Hm. gewesen ja alter deine scheiß Blueshell hat mich getroffen ja, du bist der da weil ich aber runtergefallen bin das, ist ja, das spiel ist statistisch hurra War. 6 da Ah, Ich bin wieder Ja, ich bin ich wieder, achter. Ja, jetzt bin ich wieder achter. Nein. Nein. Du auch? Ja. Meine bitte lieber Gesangsverein. Ey. Mein Himmel, Herr Herr Gesangsverein. Bären. ja das war auch mein ziel gewesen damit du da vorne kommst ja, ja bitteschön ich bin ja ne, ich bin ja ne, nicht so fies und wie lange sich das anhält ja hier, oh hier fahr ich runter ja an nein, nein ich will mal an diese kurve vorbeikommen ohne runter Oh mein Gott, weil oh Luigi war sogar hinter mir die ganze Wir müssen zumindest die strecke dich noch mal fahren. kommen wir nun zur letzten Strecke oder so. die vierte bist, dann kriegst du gar nichts, ey. Ja, kriegst du einen Punkt. Versuch's mal. Nein, nein, hat nicht funktioniert. Na die Abkürzung, ne? Ja, die Abkürzung. Was weg. Jungs, sing mich. Hilfe. Oh, oh mein Gott. Mobbingkreis. Nein. Oh mein Gott. Hm. Nein. nein. Ach, Oh Gott. Oh mein Gott. Es tut mir so leid. Es war ja mir vorbeigeflogen und dann... Möchtest du mir, ey. Aber das Spiel nicht so schwer in Erinnerung, ey. Aber offensichtlich ist es sehr schwer. Oh, ich sehe Donkey Kong und ich sehe dich. Was hat Alle mit ab. Oh, Danilo hat die stürze voll. Er geht jetzt auf die Härte, so geschütze Geschütze. Ja. der schon direkt ey. Das war der erste Lap, <lacht> Ja. Nein. Oh. Oh, also ja, war nein hm. wie habe ich ihn beide verpasst genau so schnitt durchgefahren man oh. nein oh, was ist los warum, warum fange ich auf einmal zu fliegen Wieso bin ich nicht geflogen? Hey. Nein, nein. Alter. Ich bin mit rechten dingen so. Wo war das Grand Dad? A Grand Der Hand, Dad. It's the Grand Dad. So, noch ein Stern, falls man anderer Stern ausläuft. Danke. Der Regenbogen rot ist eigentlich noch relativ angenehm. Ja. Wenn ja, dann die sie am nicht irgendwie so render. Ja. Nein. Die hat aber auch keine Kettenhunde. geht unendliche Sterne. Mit Mario und Luigi angefreundet. Jemand mhm. anderen Mein Gott, ich gebe doch die ganze Zeit voll Wieso ist denn der direkt noch hinter mir? Verstehst du auch nicht. Ja, ich düse mit einem Stern mit drei Panzer durch die Gegend. Ey. Die sind immer noch direkt hinter mir. Aus dem Weg, fünfter. Ja, warum vierter? ist vierter? denn ja, das, keine Ahnung. Versuchen irgendwie auch zu uns oh. Kann ich auch holen? Ja, ein bisschen zu spät. Na, ich hab doch gedrückt. Hm. Was ist das? nein wie ich doch nicht wie ich ihn noch nicht mal treffe habt alle Boah. was war das denn ey. stimmt stimmt, ah. stimmt. Ah. Ah, ah, ah. aggression oh. Ja, hat mal, mal jemand seine pillen bereit ich wird schon wieder auf mich losgehen das hat gesehen ey. ja der fährt aber auch immer genau da banane pass auf. ich gebe die ganze zeit vollgast wir holen nämlich ein verstehst nicht nämlich uns auch ein Du ah. versuche zu gewinnen, für uns beide. Hier nur noch Regenbogen, ey. Ja. ja Ja. OG. ja. Hm. Ich war nach dem wohl ey. Oh, schatten Ja, ich gesehen. So. Nee. Komm, sechster Platz. Hey. Eww. Und nach diesen Rennen hat sich Joshi geschworen, alle im Pilzkönigreich umzubringen. Ja. Und das große Massaker des Pilzkönigreichs begann. Ja. null Punkte! null Punkte! Neu. Wir haben es geschafft! Hm, geschafft, ja. ja da kommt jetzt dann kommen jetzt gleich noch die Credits dazu, die wir nicht skippen können. Leider, leider, leider. auch ja, Und wenn da die Credits vorbei sind, können wir den langen Part beenden. Und der Nero wird sie auf jeden Fall in zwei Teile schneiden. Oh ja. Dann werde ich mich ja. in zwei Teile schneiden. Warum oh, wirst du dich in, in zwei Teile schneiden? Also so Finde ich nicht gut. Da gibt es noch zwei von mir. Ja, mal, ah, kann, kannst du gleich zwei Let's Plays aufnehmen. Ja, und dann können sie sich beide gegenseitig verprügeln. Ja! Ich meine, ja, mit zerschneiden, ne? das schneide ich dich dann halt. Wie eine Scheibe Fleischwurst. Beziehungsweise wie eine Scheibe Schinken. Hm, Schinken. Congratulations! Congratulations, you are the win. I am the Wiener. So, jetzt kommen noch die Credits mit den ganzen Leuten, die dieses Spiel gemacht haben. Ja. Zum Beispiel Executive, Executive Producer. Was ein schöner Name, ne? Ja. Dann haben, haben wir hier noch den Producer. Shigeru Miyamoto. <lacht> miyamoto Summer. Den Director. Ja. Machst du auch eine hm, nee da haben wir hier den äh, haben wir den assist äh, director hey, da bin ich Guck mal. ja nee, weiß ich, mein die Pro programmer übrigens kleiner fun diese steinblöcke die da die ganze zeit lachen das ist das ist äh, varios lache nur halt tiefer gestellt okay <lacht> oh Gott, das spiel war so was man frustrierend ja. Ach was, du kannst jetzt kannst im nächsten Part, wenn der Battlebonus losgeht, kannst du deinen Frust an mir auslassen. Ich kann mich einer so gut gewesen sein aber Ich hoffe mal, dass ich das ansport öfter Mario Kart zu spielen. Ich glaube nicht, unter den das Unterschied machen will bei diesem Spiel. Meinst du dich? Nein. Nächstes mal, wenn ich mit nehme, denke ich irgendwie, war nicht nicht eine riesige Panikattacke. <lacht> so schlimm? Hm. einfach ja, wenn ich irgendwie so schnell Schnellstart habe, irgend mit irgendjemanden reinrenne. Oh, da. Das war eine mütze Schön. Das schatz martinet den kennt man. Den sollte man kennen. Euch auch bei Mario, ne? Genau. Und Leslie Swan, die Stimme von Peach. Also der Charles Martinet ist halt die englische Stimme von Mario. Hm. Und war ja. Und Wario. Und Wario. Wario. Glaube auch. Bin mir nicht ganz sicher. und ein klemm Ja. Rareware? Also war halt noch mehr yeah. oder weniger ein Call-up damals. Ja. ja, wegen Donkey Kong, so dann können dann können wir jetzt den Part beenden. Ja. Und dann geht es beim nächsten Part, also schon zum Finale: den Schlachtmodus, wo unter ja. und ich uns gegenseitig auf die Fresse hauen. Ja, machen wir da gut. Ja. Okay, dann bis zum nächsten Part. Tschüss. Ciao, ciao.